Hallo, ich bin Adima. Dieses Video soll eigentlich gegen Mobbing, also soll gegen Mobbing sein. Für Mobbing Opfer bitte schaut euch an. Sehr wichtig. das ist mir egal, wie die Stimmeffekte sind oder nicht sind. Ich mache es so, wie ich es möchte. Also okay. Also ich werde selber gemacht in der Schule und ich finde es gar nicht schön. Ey, das ist kein Mobbing, das ist extrem Mobbing. Von jeder Seite werde ich... Uh, uh, uh. Oh, guck mal, wie fett hier ist uns alles. Ja, das, das drückt mich halt wirklich auf. Und ich bin schon zweimal, dreimal sogar ausgerastet. Ich habe beim letzten Mal zwei Lehrer geschlagen, weil ich richtig ausgerastet bin. Bei den anderen zweimal habe ich ein Mädchen geschlagen, weil ich mich einfach nicht aufmachen kann. Und ich hoffe echt, dass ihr nicht so werdet. Schaut euch das Video an. Und überlegt nochmal, ob es euch das wert ist, die Klasse zu wechseln, Schulverweis zu bekommen. Denn nochmal richtig unbeliebt sein, gar keine Freunde mehr zu haben. Ich habe wenigstens noch eine. Flora. Das ähm, war echt einer eine meiner besten Freunde. Vielleicht wenn ihr meinst, ich Und noch sehr viele. Und also nicht sehr viele, aber ein paar schon. Und ja, ich wollte euch einfach nur sagen, das sagt einfach den Leuten, die, die euch mobben oder die anderen mobben. Ihr geht mir am Arsch vorbei. Einfach, einfach so. Also den Mittelfinger zeigen. Das fickt euch doch. Das, das regt einen übelst auf, wenn man nichts machen kann. Und wenn man was macht, richtig Ärger kriegt. Ich möchte euch davon beschützen. Und wenn jemand gemobbt wird und ihr seht das, nicht aufnehmen, nicht, den, wie er geschlagen wird oder so, macht was dagegen. Ich war auch so, ich hatte so, oh, yeah! weil ich, weil ich, ich jetzt nicht noch unbeliebter machen wollte in der Grundschule. Aber jetzt bin ich schon in der Mittelschule. Und es ist trotzdem noch so scheiße. Es gibt ein Mädchen, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen. Ja, die tut mich schon seit der Grundschule mit ihren Freundinnen Ärgern. Diesmal sind es andere. Und das regt mich einfach total auf. Guckt euch dieses Video an und denkt daran, ob es euch wert ist, wegen so solchen Vollidioten ähm, die Schulden zu sprechen, ähm, um zu werden. Denkt doch mal danach. Wenn euch diese Paar hassen, dann hassen euch die Paar. Ihr müsst ja nicht lieben, ihr müsst keine Freunde sein, ihr müsst gar nichts, ihr müsst, ihr müsst einfach nur tun, also dass es euch am Arsch geht. Und ich will auch, dass es euch am Arsch vorbeigeht. Ich Ey, das bei mir geht's gar nicht mehr. Ähm, sehr ich hasse diese eine Person und noch ein paar andere, weil die mich einfach nicht in Ruhe lassen. Hab. Ich weiß, ich habe auch was dazu getan. Ich habe mich eingemischt, als ein anderes Menschen geweint hat. Und das ist die Rache halt. Weil dass ich mich eingemischt habe, tut mir einfach auch so welche Sachen rauslassen. Es passiert doch eh nichts Gutes dabei. Bei mir ist es auch so gewesen. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Und wenn, bitte abonnieren. Und hofft auf neue Videos. Ich mache demnächst auch, wenn ich mein neues Handy bekomme. Mein anderes Handy. Auch Sing-Video. Das könnt ihr euch alles gerne angucken. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hasta la vista, Barry. Und ja. Wahrscheinlich hat es euch das Video geholfen.